Lieber heute mal ein kleines Spiel. Heute ist Vatertag. Ne Vater, der, Tag, der Vater auch mal spielen. Wir haben da was gefunden oder ich besser gesagt. Game Da gehen wir noch nochmal. Sturmband Ja nicht Sturmbandführer, sondern Sturmbahnführer. Äh, fahrer Und da äh, wollen wir uns mal angucken. Ich ich bin ja schon ein Stückchen gefahren. Man hat also dieses äh, bessere Fahrrad. Besteht eigentlich nur so aus dem ja, Rahmen, Chassis, was weiß ich, von dem Auto, ein paar Räder dran, fertig. Ne? Man hat ganz rudimentäre Funktionen. Da kann man da vorwärts, fahren, rückwärts fahren mit A und Y oder mit Pfeiltasten, A und Y. Und Länge kann man auch mit Pfeiltasten oder man nimmt Komma und Punkt. Äh, Komma und Punkt. Ja. So, ich drücke mal den Punkt, damit ich rechts komme ein bisschen A. Und da muss man durch so, so Brocken durch. Das ist aber nicht Kinderchemis, ne? Also wenn das auch so aussieht. Außerdem hat man mit der Maus die Möglichkeit, sich die ganze Szene mal so von der Seite anzugucken. Ne? Da muss ich jetzt durch. Also da hinten bin ich schon, da gibt es noch so einen Sprungdingens. Sprungdingens kann man damit der space taste Sprungdingens äh, aktivieren. Und hier müsste ich jetzt warten, bis da die Kinderchemis kann. A Y, A für nach vorne, ein bisschen Komma fürs Lenken und B für Break. Und ähm, das passiert dann, äh, wenn man nicht genau gerade. Das ist jetzt schwierig. Außerdem hat man so die Skettensymbole. Eins davon habe ich jetzt glücklicherweise schon genutzt, damit das nicht ganz so doof aussieht. Das könnte ich gar nichts. Äh, ja, so ungefähr. Da äh, kann man ja wie den Spielstand speichern, weil das ist nicht so ist, wie das so aussieht. So, ne, da bleibt man nämlich gerne mal so am Arsch der Welt hängen. Das sieht dann ein bisschen spaßig aus. So, äh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen gerade ziehen. Gucken wir mal. Sturmbahnfahrer. Ach, der liebe Zeit. Hab ich ja da wieder angetan. Also, ich glaube, wir müssen erstmal warten, bis da, ne, die Kinderkirmes so kommt. habe ich gerade A drücken und da B ist Break. A, B, B. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Gut, jetzt kann ich von B wieder runter, kann wir ja ein bisschen drehen. Äh. <lacht> ja. Space vielleicht? Ah, wäre noch vorne. Ah! Ja! Dafür ist die Taste ah da. Ihr versteht, was ich meine. Und da hinten wäre dann das Ziel, ne? Also für Leute, die... Ja, ich meine, ich habe einen Führerschein und ich fahre auch unfallfrei. Aber, äh, Das ist ja halt doch jetzt ein bisschen... Nur mal härter. Oder man muss jetzt anders schmerzfrei machen. Ja, ja, ich fahre einfach mal eine Runde. Ach, da falle ich halt. dann ja, probiert man es zehnmal aus, ne? Da hat man unbegrenzte Möglichkeiten. Muss man muss ein bisschen schmerzfrei äh, ins Weltall. Ne? Einfach mal rein in die Geschichte. Da macht natürlich Spaß. Macht Spaß, äh, in der eigenen Ungeschicklichkeit äh, hängen zu bleiben. So, zum Beispiel. Ne? Also, das wird euch öfter passieren. Außerdem gibt es da ja manchmal ganz lustige Grafikfehler. Da also, bin ich schon mal in so einem Hindernis äh, quer stecken geblieben. Mit dem kompletten Rahmen. Dann geht da geht ja gar nichts mehr. Ne? Da geht gar nicht. Das ist lustig. Ich, ich finde das gut. Äh, also, ich... <lacht> Auf. Ihr versteht, was ich meine. Und dann hüpft das manchmal so von selber, ne? Und bringt einen selber um, weil es versucht, einem zu helfen. Also mir ist nicht mehr zu helfen. Ihr spielt mal den Sturmannführer hier, den Sturmmannfahrer, der nicht mehr so heißt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, was habe ich mir damit wieder angetan? Jetzt sagen die 100 Leute, da können wir besser. Das will ich euch schwer hoffen. Und tschüss.